Wir sind hier auf der deutschen Meisterschaft und ich frage einfach mal die Leute, wie viel ihr Deck eigentlich so kostet. So, ich habe den ersten ähnlich hier bekommen und die erste Frage, wie viel kostet dein Deck? Ja, no, mein Deck wird irgendwie 1200, 1500 Euro kosten. 1500? Ja. Was Würde spielst du, ich wenn sein, ich fragen ja. darf? Ich spiele Port of Prosperity in Starlight oder, no, what, what? oder Alter Geist halt. Ich spiele Alter Geist, ich spiele Starlight. Ah, dann Starlight. eigentlich noch mehr, ja, dann eigentlich noch viel mehr, weil die sind ja allein schon 1,5, theoretisch. Oh mein Gott. Dann wird es ein bisschen mehr. Judgment's Ulti, Port of Duality Ulti. Also komplett High-Rare eigentlich? Fast komplett High-Rare, also tatsächlich Terraforming in common, aber ähm, ja. Ja, das ist immer nur ich, Karten, die den Wert halten, spiele ich sehr, sehr gerne und deswegen hole ich mir die nicht extra und deswegen ist es bei dem Wert. Dann die wichtige Frage, Doppelsleep oder nicht? Nein, nein, ist mir zu oh! umständlich. Ich habe noch nie Karten beschädigt, deswegen in der ganzen Yu-Gi-Karriere, die ich habe. Deswegen ähm, ist meiner Meinung nach nicht notwendig. Die große Frage, wie viel kostet dein Deck? 3.000, 4.000 Euro ungefähr. Zwei, 4000 Euro? So zwischen 3 bis 4 sage ich mal ungefähr. Warum, wenn ich fragen darf? Ich spiele halt Striker und ich spiele alles High-Rare. Die große Frage, double lief oder nicht? Äh, ich, double lief, ja. Ah, klar. Schutz für die Karten, ne? Ja, ist einfach auch, die Karten sind teilweise auch geliehen dann wieder und da muss man halt gucken, dass da nichts rankommt. Warum High-Rare? Das Deck würde ja in Nicht-High-Rare deutlich, deutlich, deutlich weniger kosten. Ich habe ein bisschen gehabt, seit damals, Ultis damals für 15 Euro ein Stück gekauft und hat exponentiell krass gestiegen halt. Na ja gut, dann wünsche ich dir noch viel Glück und danke sehr. Hast du gerade Zeit vielleicht für ein kleines Interview? Nein, danke. Oh, Das wird gar nicht so leicht, habe ich so das Gefühl. Würde ich mal Leute finden, die auch drehen mal vor der Kamera. So, und da haben wir natürlich auch schon gleich den nächsten und die große Frage, wie viel kostet dein Deck? So ungefähr 700 Euro bis, ja, 750 Euro ungefähr. Du bist bisher wirklich der, der das billigste Deck hat. Echt jetzt? Ja, wirklich. Ich spiele auch Eldnitch. <lacht> Gibt es da nicht auch Karten, die man in High-Rare hätte spielen können? Ich spiele ja auch in High-Rare, der Golden Lord in Secret Army natürlich. Aber im, also ich spiele auch Floodgates und so das sind halt nicht teuer genug, um damit das ganze Deck halt so teuer wird. Hier ist die große Schlange für die Anmeldebooster. Und wir fragen hier einfach mal jemanden. So, eine Frage. Wie viel kostet dein Deck? Zu viel. Ja, das, ungefähre Summe. Überschlagen. Muss nicht exakt sein. 400? 400? 500? 400, 500. Spielst du eine Karte in High-Rare oder ginge theoretisch noch mehr? Es ginge noch mehr, wenn man Ulti-Droplets kauft. Ah, okay. Wir sehen also, die Decks können sehr krass schwanken, so dreistellig, vierstellig, wenn man natürlich High-Rare spielt. Und man sieht, nicht jeder hat Doppelsleeves, aber viele. Ich würde sagen, wir schnappen uns den nächsten. Wärst du bereit für ein kleines Interview? Ja. Und zwar, die große Frage, wie viel kostet dein Deck? Äh, <lacht> insgesamt so 500 Euro. 500 Euro? Ja. Ist da was High-Rare oder ginge da theoretisch noch mehr? Äh, da ging definitiv theoretisch noch mehr, ja. Zum ja. Beispiel top der Gegensätzlichkeit ja. in Secret Rare, obwohl der jetzt auch nicht wirklich teuer ist, zum Beispiel. Ja. Aber da ging noch mehr, ja. Darf ich fragen, was du spielst? Äh, Flu Reese. Oh, okay. Ja. Ja, ich muss sagen, äh, man muss nicht so viel Geld ausgeben. Wir hatten hier schon Beträge von über 1000 Euro, aber man sieht, man muss nicht so viel Geld ausgeben. Ja, es ist schon viel, das muss ich sagen, aber es gibt tatsächlich auch Decks, die sind nicht so teuer. Ja. Ja. Es sind natürlich die Karten, die man immer braucht, die relativ teuer sind. Jetzt so die, äh, die äh, Engine an sich von dem Deck ist nicht so teuer, aber es sind immer so die Staples, die man braucht halt, die relativ teuer sind. Ja. So, ich habe mir jetzt hier den nächsten geschaut und natürlich die große Frage, wie teuer ist dein Deck? So 400, 500. 400, 500? Ja. Darf ich fragen, was du spielst? Ja, endlich. Und ich, ich werde gewinnen. Ja? Ja, klar, ich gewinne. Ja, da, warum nicht? Äh, spielst du Karten in Double Sleeve oder normal? Ja, normal, ich habe noch keine Double Sleeve. Eine große Frage: Wie viel kostet dein Deck? <lacht> Gute Frage. Ungefähr natürlich. 4,500. Darf ich fragen, was du spielst? Despier. Despier? 4,500. Ja, für ein paar höhere Seltenheiten mit drin. Ah, okay. Dann natürlich eine große Frage: Double Sleeve oder nicht? Nein. nein? Hast du nicht Angst, dass die Karten vielleicht irgendwie Kratzer kriegen oder so? Nee, habe ich keine Angst vor. Dann kurze Frage, kurz Ganz und knackig. Frage. Ganz kurz. Ja. Wie viel kostet dein Deck? Ein äh, bisschen zu teuer. Ja nein, ich will mal eine Zahl okay, haben jetzt. ich muss rechnen, aber so 300 Euro oder so. 300 Euro? Vielleicht ein bisschen mehr, weißt Damit du. Damit bist du der Billigste gerade. Echt? Ja wirklich? Sehr gut. Was spielst du, wenn ich fragen da? Ich spiele Despia. Leider. Achso. Wieso leider? Das ist ist bricky. <lacht> Okay, und äh, spielst du Double Sleeves oder nochmal? Ja, ja. Ja. ja, Double Sleeves? Ja. Double Sleeves. Immer schon? Also, jetzt, seitdem es erlaubt ist? Nein, seitdem oder? seitdem es erlaubt ist. Also, ich spiele nicht die, die Oversize, sondern ich spiele die äh, Japanese Size, also die Inner Sleeves. Okay, wir haben uns den nächsten geschnappt. Er sagt, er kann alles unterbieten. Wie teuer ist dein Deck? Ähm, ich müsste jetzt auch in etwa raten, und ich kenne die Preise nicht so perfekt, aber wahrscheinlich so 150 bis maximal 200. Also, das teuerste sollte Playset Ash, Playset Skill Drain sein. Das, der Rest kostet eigentlich nichts. Lass mich raten, du spielst endlich. Nee, Altergeist. Altergeist! Ja. Ja, okay. Ja, Ehrlich ist ein schlechtes Deck und Altergeist ist ein gutes Deck, aber das von wenn nicht behindert wird. Von daher... Ja, das ist eine gute Idee. Ja. Ja, dann würde ich sagen, du bist bisher der Top-Favorit von Low Price. Also Leute, es geht auch billiger auf jeden Fall. Die entscheidende Frage, wie viel kostet dein Deck? 190. 190, so genau. exakt? Ja, genau. Ich es mal genau ausgerechnet, 190. Ne? Hab vor, ne, vor ein paar Monaten wieder angefangen, hat mich wieder gepackt. Deshalb aber die teuren Karten kommen noch, hoffentlich. Was spielst du denn, wenn ich fragen darf? Ähm, Schattenpuppen, Dogmatiker invoked. Oh, okay. Und welche teuren Karten fehlen dir noch, wenn du sagst, du willst noch ein paar ranholen? Ähm, Triple Tactic. Oh ja, klar. Wir ähm, haben ja, so noch ein, zwei Karten, die ich halt, spiele ich vielleicht dann zweimal. Ich muss ja sagen, das ist ja ein recht günstiges Deckthema, das geht eigentlich. ja eigentlich. Ist ja moderat. Allzu viel fehlt mir nicht mehr, aber ich denke, dass ich dann so 200, 300 definitiv erreichen werde. Da bist liefs oder nicht? Nein. Das waren mal die Einblicke hier von der Deutschen Meisterschaft. Wir sehen also, ein Deck kann ziemlich, ziemlich teuer sein, kann aber auch sehr billig sein. Also, schwankt da sehr. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schreibt mal in die Kommentare, welche Frage ich vielleicht mal auf ein Event stellen soll. Wie gesagt, einfach unten in die Kommentare. Euch einen schönen Tag und bis bald.